Becken. Hey Freunde, neuer Tag, es schneit, ähm, wir sind noch immer in Burgenland und wir waren gerade frühstücken. Ähm, wir, grad, wir waren gerade frühstücken, jetzt gehen wir uns warm anziehen, dann gehen wir ein bisschen spazieren, weil draußen gibt es Tiere und alles. Dann gehen wir noch schwimmen und dann essen und dann, ja, schauen wir mal. Hallo. Es ist voll cool, weil wir fahren gerade in so einem Golfcar. Und wir sitzen so gegen richtig. Äh, gegen die Richtung halt. Und es ist voll cool. Oh Gott. Ach, dann anhalten. Anhalten, ja. Warte, gib mir die Hand. So, dann machen wir nicht. Der, der, der Laura fährt gerade. Uh, okay. Neunjähriger Neunjähriger fährt. Das macht. Jetzt... oh Jetzt... Gott! Jetzt... Jetzt... Jetzt... Jetzt... Jetzt... Jetzt.. Jetzt... Jetzt... ist Jetzt... noch nie gefahren. Lass dich beruhigen. Jetzt... Jetzt... Jetzt... Jetzt... Jetzt... Jetzt... Jetzt... haben Jetzt... Jetzt... Jetzt... Plan B Winter. haben. Ist das ah, dann, dann ist Schau mal, ob die Batterie noch... Oh, ich ja, ich dann nicht so tot. Ich jetzt. Jetzt. Auf, auf, auf. Und jetzt runter. Nein! Augen zu, Augen auf, Augen zu. Augen auf, Augen auf, auf. Lass auf! Jetzt zu. Jetzt auf. Ich hab den Mutter bekommen. Ja, seid das heißt, lustig. Mhm. Was hast oh, du gemacht? Oh Gott, jetzt sehe ich aus, als ob ich Kirschsaft getrunken hätte und irgendwie umstrinken wollte. Oder Tobi, was hast du gemacht? Ich habe mich geschminkt. Beziehungsweise du hast mich geschminkt. <lacht> yeah. Ilja ist beim Kinderbecken. <lacht> und ja, wir können jetzt vielleicht rausschwimmen, aber nur ganz kurz und ja. Heute ist ein neuer Tag. Ja, wir sind noch immer im Hotel und in 10 Minuten haben wir Probe, also weil wir später in der Kirche singen, ähm, für SchauTV. Und ja, jetzt packe ich ein bisschen meine Koffer, mache mich bereit. Wir werden gerade frühstücken. Und ja. Heiß. Hi. Wir haben jetzt Proben in der Kirche. Mhm. Mal drei, weil ich auch das dritte kenne. Ja, If the thing you really think that I cry, you're know right, 'cause I smile every day, every night. If you wanna be the one, and two, and three, four and five, but not be the ten and be the one that I don't wanna be today. If you think I cry, you're not know right, 'cause I smile every day, every night. Ich <coughs> ich Oh! Auftritt. Ähm, es ist super gelaufen, äh, wir haben ganz viele Lieder gesungen und es war richtig lustig und es war eine tolle Atmosphäre, wir hatten richtig viel Spaß und ja, jetzt sind wir im Stau. Aber ja, und ich habe Hunger. Hm. Aber ich habe gerade so eine, wie heißt das, Schaum, Schaum, Schaumding gegessen, also Schokolade und so. Okay, Irgendwas Schaum. Kuss, Kuss. Gussschau. <lacht> irgendwas mit Schau. Nein, Nein. Ja. Wie macht man aus? Mm -hmm. oh,